Servus Leute, falls ihr aufgeregt seid, seid ihr zu Recht aufgeregt. Moment, soll ich mal wie Logan Paul im Video machen? Hey yo, oh, good morning, Logan, are you good, bro? Oh, servus Leute, falls ihr aufgeregt seid, seid ihr zu Recht aufgeregt. Aber wirklich, wenn ihr aufgeregt seid, seid ihr zu Recht aufgeregt. Heute ist der Tag der Tage. Wir gehen dancen. Heute sehen wir eine Legende. Eine Legende der Tanzkultur. Franzose. Dirty Beats, I love it. Na, nicht so meine Musik, aber Agent Pingpong hat gratis Karten bekommen und hey, man kann sich aus all mit Spaß machen, das ist mein Motto, klingt ein bisschen kitschig. Aber ja, ist so, wir gehen jetzt dann dorthin, wir werden das viel zu ernst nehmen, ich treffe dann gleich Agent Pingpong. wir werden uns noch ein gutes Raver-Outfit kaufen, und der Look muss passen und dann gehen wir auch schon zum größten Rave unseres Lebens. Wir sind jetzt hier vor dem Festivalgelände. Getta ist in der Luft, man kann ihn riechen. Die Audio ist jetzt nicht mehr so gut, weil ich das Mikrofon runtergeben musste, damit ich die Kamera möglichst unauffällig reinschmuggeln kann. Agent Pingpong hat uns jetzt schon ein paar Party-Utensilien gekauft. Es gibt keine Party wie eine Getta-Party. Sieh mal was? Was ist das? Wohl! Getter schreibe ich mal hin. Getter! Was haben wir noch? Oh Gott. Und zu guter Letzt, Sponsor dieser Folge sind Seifenblasen. Schilling. Let's get the physical. Wir näherten uns dem Gelände, doch noch stand nicht fest, ob wir es mit der Kamera hineinschaffen werden. Es gelang. <lacht> Cuando estudio en la escuela, de Cuando visitas tu abuela, necesita una amiga, te habla con eres ser me amante, debes ser alta y delgadita. miércoles, todos, todos. miércoles, So, das war das David Guetta Konzert Ladies First. Was sind, was sind deine Erfahrungen damit? Also. Ja, es war echt zu meiner Musik. Leute waren lustig, ich hatte Spaß die ganze Zeit. Das kann man nicht sagen. Hörst du das? Hörst du die Musik? Hört man sie? Nein, gell? Aber ich glaube da hinten im Wald ist irgendwas. Schau mal hin. Schau mal hin. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wir gehen jetzt schlafen. Falls ihr das Video in der Nacht schaut, geht es auch schlafen. Wird euch gut tun. Ähm, das war unser erstes gemeinsames Fortgehen. Wie fandet ihr es? Wenn ihr es cool fandet, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Falls ihr noch nicht wieder dagegen seid, dann vergesst nicht zu abonnieren. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, falls ihr Infos, Fotos, Videos, was auch immer, behind the scenes sachen sehen wollt. Ich werde sich auch ein paar coole Fotos vom heutigen Abend posten. Und ja, noch eine fette Musik am Schluss und zack, aus oh,